Lilo, Ubuntu 16.04 Senja Servus oder wie auch immer das ausspricht. Ich mache gerade mein Video und will mal gerade zuklicken. So, ähm, jetzt sind wir gerade so ähm, auf der Ziellinie. Ist bald fertig mit Senja hier. Ja, ne? Also, das am 21. kommt es offiziell raus. Wir sind jetzt am Sonntag, den 17., also ein paar Tage zu früh. Im Moment äh, sieht es noch so aus. Äh, ich habe gelesen, Python sollte eigentlich in der Version 3 mal drauf kommen. Im Moment noch in der Version 2.7 äh, drauf. Äh, Unity habe ich 7.4.0. Äh, optional kann man auch äh, Unity 8 äh, installieren, äh, wird aber von abgeraten momentan noch. Schauen wir mal. Es ist auch ein Tablet in Vorbereitung bei mir, ne? damit ich mal Ubuntu 16.04 auf dem Tablet äh, euch zeigen kann. Habe ich bestellt, ist noch nicht da. Schau mal, bis dahin äh, das Ubuntu Software Center. Das ist äh, jetzt nicht mehr das Ubuntu Software Center, sondern das äh, Nomi Software Center geworden mittlerweile. Ne? Hier sieht man dann zum Beispiel die installierten Programme. Wunderbar, funktioniert prima. Mittlerweile hat sich das gefüllt. Als wir das letzte Mal geschaut haben, da waren ja noch so einige Sachen nicht äh, installiert äh, und jetzt ist es soweit, man kann es wunderbar nutzen. Von Snappy Hier sehe ich hier allerdings nichts, das ist alles noch so abbasiert. Wie man den Launcher nach unten verschiebt, hatte ich schon gezeigt. Hintergründe haben wir, neue Hintergründe für Senial Seros sehr schöne. Hier zum Beispiel eine Uhr, ne? da steht nämlich Terminal drauf, das passt deshalb. Mit weniger, weil er in New York ist. Die Seifenblasen, diverse schöne neue Motive mittlerweile äh, unter Senial Zeros. So, das ist irgendwie so ein ganz merkwürdiges Tier wieder. Also, das kann wieder kein Mensch aussprechen, was XX jetzt heißt. Äh, deshalb habe ich einfach Senial Zeros. Ähm, xx als ja, als prompt genommen hier in meinem Terminal. Gut, dann habe ich mal geguckt Grafikkarten, äh, irgendwas mit AMD habe ich gelesen. Äh, mit AMD soll irgendwie bestimmte Treiber wegfallen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe Nvidia hier. Äh, zusätzliche Treiber habe ich jetzt mal geguckt, bei mir Außer dem standardmäßig installierten Nouveau-Treiber, der eben etwas zu langsam ist, äh, waren dann noch diverse andere Nvidia äh, greifbar. Ne? Also Nvidia-Leute haben anscheinend kein Problem. Und dann habe ich da in dem Zuge, weil mir die Seifenblasen hier unter das Senial doch irgendwie bekannt vorkommen, habe ich super Tuxcard mal ausprobiert, ne? ob das schnell genug läuft. Und das läuft schnell genug. Bei mir laden wir doch mal so. Und da sehen wir auch wieder die Seifenblasen, die mir so furchtbar bekannt vorkamen. Ne? Also die da. Und wir lassen einfach mal Senial Seros mal ein paar Minuten, ein paar Runden fahren. Denn dafür ist er schließlich da. Ne? Da auch warten wir ja endlich, dass wir ein benutzbares XX haben. Ne? Senial Seros. Was mit dem Snappy ist, werden wir vielleicht noch sehen. Ich hatte ja diverse Videos schon mal gemacht. Ob das jetzt wirklich Standard wird, ich weiß. nicht. Im Moment sieht mir das alles noch schwer basiert aus. Macht ja auch Sinn. Ne? Denn ihr müsst da denken, es kommen ja die Umsteiger von 1204, von Ubuntu 1204. Die haben ja auch eine LTS. Und die LTS ist ja jetzt irgendwann mal durch. Ne? Von 2012. Ja, die läuft zwar auch immer noch so ein bisschen, ne? das überschneidet sich. Aber eigentlich müssen die jetzt mal so langsam um. Stellen, ne? umstellen auf die neueste Ubuntu-Version das wäre dann für die dann quasi 1604 und wenn die dann auf ein Betriebssystem stoßen was gar nicht mehr kompatibel ist zum Ubuntu 1204 dann wäre das natürlich doof ne? vor allen Dingen ja ähm, wäre das taktisch unklug für jemand, der ein Betriebssystem platzieren will ne? also ich denke das wird kompatibel bleiben und äh, nichts äh, Schlimmes zu erwarten. Ne? Deshalb sieht das auch mehr oder weniger noch immer noch genauso aus wie vorher. Äh, Ubuntu 16.04, damit die Ubuntu 12.04er Leute äh, auch weiterhin äh, Ubuntu so benutzen können, wie sie es gewohnt sind. Ne? Jetzt also, kein Ding. also wir sehen, Grafik funktioniert übrigens ganz nett. Tuxcard ist, äh, glaube ich, jetzt eine neuere Version als vorher. Diese Bewertungen sieht man übrigens dann im Software Center. Ähm, ja gut, das ist jetzt auch nichts Neues, aber ich wollte das jetzt ein bisschen rüber schieben, damit man so ungefähr die Grafik mal so ein bisschen sieht. So, und hier kann man nämlich dann suchen nach zum Beispiel Super Tux, ne? weil das Software Center kennen wir ja so eigentlich nicht. Ne? Da war ja vorher ein Ubuntu Software Center. Und Da hat es dann auch hier die Bewertungen, ne? Restensionen, der fantastisch, tolle Spiel, fünfmal super. Und hier steht die neue Version ab 08.2, also die ist hier schon, schon weiter. Bietet sogar komplett überarbeitete Grafik Engine. Ne? Und deshalb konnte ich hier mit dem mit der Grafik Engine mal so ein bisschen rumspielen, deshalb konnte ich hier mit dem Tux Mal ein bisschen rumfahren. Also, Senja Seros äh, spielt mal ein bisschen mit. Macht Spaß. Vielleicht den Tux hier. Ein ne? Tux-Card als Indikator nehmen, äh, wie schnell läuft euer Grafiktreiber oder auch nicht. Wenn zum Beispiel keine Reflektionen da sind. Wenn ihr zum Beispiel unter Bäumen keine Reflektionen habt. Ich versuche jetzt gerade mal, wo waren das mit den Bäumen? So, da kann man schon mal sehen, ist äh, Grafik... Hoch performant eingestellt, sage ich jetzt mal so. Ne? Um diese grafik äh, Licht- und Schattenwürfe zu machen, muss man das ziemlich weit hochdrehen in den Einstellungen. Und wenn das funktioniert, dann habt ihr wahrscheinlich äh, den Grafiktreiber äh, pfiffig am Laufen. Und wenn sich dann der, der Tux immer noch äh, relativ geschmeidig hier durch die Botanik wühlt, äh, an Nessis Teich vorbei, dann ist das äh, nichts Verkehrtes. Also, das geht. Ne? Falls äh, nicht, dann falsch. Ne? Dann wäre das nicht so gut. Dann habt ihr vielleicht äh, nicht so richtig den, den Grafikkartentreiber eingestellt. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.